Die öffentliche Hand in Europa kauft jährlich Waren und Dienstleistungen im Wert von 2 Billionen Euro ein. Diese Gelder werden für Straßenbau, Gesundheit, Bildung und andere Aufgaben der öffentlichen Verwaltung benötigt. Aber wer stellt diese Güter her? Und unter welchen Umständen? Diese Arbeitsweste zum Beispiel. Wer hat sie genäht? Wo wurde der Stoff hergestellt? Und wer hat die Baumwolle geerntet? Entlang der gesamten Lieferkette kommt es leider vielfach zu Verstößen gegen grundlegende Menschen- und Arbeitsrechte. Dazu gehören Kinderarbeit, extreme Arbeitszeiten, sehr niedrige Löhne und gefährliche Arbeitsbedingungen ohne Schutzvorrichtungen. Um solche Missstände zu verhindern, ist es notwendig, soziale Standards und fairen Handel einzufordern. Als Minimalanforderung hat die Internationale Arbeitsorganisation ILO acht Kernarbeitsnormen formuliert. Diese Normen verbieten Kinderarbeit und Zwangsarbeit und verlangen, dass Arbeiter nicht – zum Beispiel aufgrund von Geschlecht, Rasse oder Religion – diskriminiert werden. Außerdem müssen sie das Recht haben, Gewerkschaften zu bilden. Viele Behörden in ganz Europa haben in den vergangenen Jahren damit begonnen, von ihren Zulieferern die Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen zu verlangen al Volumen der compra der les administracions públiques eh és gairebé un 20% del Pipa europeu, per tant les administracions tenen la força suficient per impulsar un canvi tenir una influència sobre wird no, das immer wieder gleichwohl wiederholen. Erziehen wir eigentlich den Markt und er wird unseren eh, ja, Bedingungen immer gerechter werden und somit werden wir allen anderen nämlich der Verantwortung allen Menschen gegenüber in der Beschaffungskette auch gerecht. Soziale Standards einzufordern, ist ein erster Schritt, um das Leben von vielen Tausenden von Arbeitern weltweit zu verbessern. Aber wie kann die öffentliche Hand überprüfen, dass diese Standards auch wirklich eingehalten werden? Barcelona ist mit 1,6 Millionen Einwohnern die zweitgrößte Stadt Spaniens und ist zugleich die Hauptstadt Kataloniens. Die Stadtverwaltung war eine der ersten in Spanien die soziale Kriterien in ihrer Ausschreibungen aufnahm. Die Klauseln der Responsabilität Social werden in el Konkurs de Bastuari Laboral der 800 Arbeitskräfte des Parks und Jardins, die sind Jardiners. Barcelona verwendet eine sogenannte abgestufte Bietererklärung. Bieter haben drei Optionen, die Einhaltung sozialer Standards nachzuweisen. Erstens können sie einen Nachweis vorlegen, dass sie durch eine Multi-Stakeholder-Initiative oder ein anerkanntes Label zertifiziert sind. Barcelona zum Beispiel akzeptiert für Textilien das Zertifikat SA 8000 oder die Mitgliedschaft in der Fairware Foundation. Wenn die Bieter keines von beiden haben, können sie ein alternatives Zertifikat oder Label vorlegen. Allerdings müssen sie nachweisen, dass dieses den Labels oder Zertifikaten entspricht, die die Verwaltung vorschreibt. Als dritte Option können die Bieter eine unabhängige Firma beauftragen, ein externes Audit durchzuführen. Diese besucht die Produktionsstätten und prüft, ob entlang der Lieferkette gegen Arbeitsrechte verstoßen wird. Un Marktdialog es Teil des Ausschreibungsverfahrens. Es importante informar el mercat para una cuestión muy práctica, es decir, para no quedarse sin sense suministre. Si imponemos una certificación, sin el Marcat, unos temps de adaptación, sencillamente ningú podría cumplir estas normas actualmente la buena práctica que existe en el Ajuntamiento de Barcelona es la introducción de criterios sociales para la compra de vestuari de de parques y jardines así como també a también otras de l'Ajuntament del que adquireixen vestuari de trabajo Die abgestufte Bietererklärung, wie sie in Barcelona angewandt wird ist besonders geeignet für Produktgruppen für die es Labels oder Zertifikate bereits gibt aber was tun wenn es für das Produkt, das Sie kaufen möchten, keine geeigneten Labels gibt. Bremen ist das kleinste deutsche Bundesland mit etwa 660.000 Einwohnern. Sozialverantwortliche öffentliche Beschaffung steht seit 2008 auf der Agenda und eine Reihe von erfolgreichen Ausschreibungen wurde bereits durchgeführt. Im Mai 2012 integrierte man die ILO-Kernarbeitsnormen erstmals in eine Ausschreibung für Leasingfahrzeuge. Weil wir wissen, dass es noch kein Fahrzeug auf der Welt gibt, das unter Einhaltung von ILO-Kernarbeitsnormen hergestellt worden ist. Ein ähnliches Problem gibt es bei Computern und vermutlich allen technischen Geräten haben wir nur verlangt, ein Bemühen, diese Normen einzuhalten. Wie Barcelona benutzt auch Bremen eine abgestufte Bietererklärung. Die ersten beiden Optionen sind gleich. Der Bieter kann entweder eines der gelisteten Labels oder Zertifikate vorlegen oder aber ein gleichwertiges. Nur wenn das nicht möglich ist, weil es für das gewünschte Produkt keine Labels oder Zertifikate gibt, kommt eine dritte Option ins Spiel. Der Bieter unterschreibt eine qualifizierte Eigenerklärung, in der er sich verpflichtet, sich zu bemühen, die ILO-Kernarbeitsnormen einzuhalten, indem er sogenannte zielführende Maßnahmen durchführt. Zum Beispiel, das Management soll Trainings für die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen bei den Zuliefererbetrieben zu deren Arbeitsrechten, insbesondere zu deren ähm, gewerkschaftlichen und Betriebsratsgründungsrechten durchführen. Den ähm, Arbeitern vor Ort sollen die Arbeitsgesetze ausgehändigt werden oder es soll dann, wenn es keinen ähm, Betriebsrat gibt, zumindest ein Beschwerdesystem in diesem Unternehmen äh, eingesetzt werden. Als Nachweis dafür, dass er eine festgelegte Anzahl zielführender Maßnahmen ergriffen hat, muss der Bieter nach einem Jahr einen Bericht vorlegen. Tut er das nicht, können Vertragsstrafen verhängt werden. Durch meinen Dialog mit den hier in Bremen ansässigen Lieferanten und aber auch mit einigen Herstellern habe ich einfach mitbekommen, dass viele Angst haben, sich überhaupt auf solche Ausschreibungen zu bewerben. Man kann dort Ängste nehmen, wenn man tatsächlich im Dialog geht und sagt, wir fordern hier bestimmte Berichte. Wir sind gewählt, mit euch gemeinschaftlich die zu erstellen. Und wir lassen euch nicht im Regen stehen. Bremen ist der Ansicht, dass Dialog und strenge Kontrollmechanismen kombiniert werden sollten, um den Markt zum Umdenken zu bewegen. Wir haben uns entschieden, anders als andere Bundesländer, nicht nur mit einer einfachen Bietererklärung zu arbeiten, sondern mit einer sogenannten qualifizierten. Die einfache Erklärung öffnet Missbrauch Tür und Tor und lädt zum Lügen ein, macht es der Verwaltung zwar leichter, verspricht aber auch weniger Erfolg. Die niederländische Regierung hat seit 2005 ambitionierte Ziele für die Nachhaltigkeit ihrer Beschaffung. Anfangs lag der Schwerpunkt auf Umweltkriterien, doch 2011 wurden zusätzliche Ziele für soziale Standards eingeführt. Seither müssen alle Firmen, die die öffentliche Hand beliefern, auch die ILO-Kernarbeitsnormen einhalten. Ein wichtiges Element von Systems System für soziale gebruikt ist die Openbarkeit. Der Lieferant, der die Opdracht gekriegt hat, muss nach einem Jahr sehen, was er getan hat, um die sozialen Normen zu implementieren. Die Lieferanten sind verpflichtet, eine Risikoanalyse ihrer Lieferkette durchzuführen. Ihr Bericht muss aufzeigen, welche Risiken identifiziert wurden und welche Maßnahmen ergriffen wurden, um diesen Risiken zu begegnen. Es ist vertraglich festgelegt, dass der Bericht anschließend im Internet veröffentlicht wird. Das soll Außenstehenden, wie NROs oder den Medien, die Möglichkeit eröffnen, die Informationen zu überprüfen. Die Einkäufer müssen lediglich prüfen, ob der Bericht veröffentlicht wurde und Minimalkriterien erfüllt. Und von NGOs äh, ist die Kritik, finde, eine große Verantwortung bei uns ohne dass da können nicht alles kontrollieren. Die niederländischen Behörden halten das Berichtswesen allerdings für einen wichtigen ersten Schritt, der in Zukunft durch weitere Maßnahmen ergänzt werden kann. Sie weisen darauf hin, dass Transparenz auch ohne die Kontrolle durch NROs positive Auswirkungen hat. Denn kein angesehenes Unternehmen kann es sich erlauben, falsche Informationen zu veröffentlichen. Ich selbst denke, Transparenz ist echt ein eine Randvorwaarde ist äh, zur Schweden besteht aus 21 Bezirken, deren Hauptaufgabe das Gesundheitswesen ist. Seit 2010 arbeiten sie im Bereich der sozialverantwortlichen öffentlichen Beschaffung eng zusammen county council procure all equipment IT dressings etc. Die Bezirke haben sich auf einen gemeinsamen Verhaltenskodex geeinigt den alle Bieter unterschreiben müssen unter anderem enthält er die ILO Kernarbeitsnormen Die Besonderheit des schwedischen Modells ist dass es ein standardisiertes Verfahren zur Nachkontrolle gibt Within six months after the uh, contract has been signed, uh, we will send out a questionnaire with 11 questions to our suppliers, following up on the, on the code of conduct. And these questionnaires consist of, um, have you done the risk analysis? Do you have your own code of conduct? Do you have a person appointed at management level, uh, responsible for social responsibility? Wenn wir die the questionnaires back we will do the Wenn es uh if there is a low risk supplier obviously we will get back to the supplier and say everything is fine if there's a high risk supplier we will then get back to the supplier and ask for additional information uh, either in einem meeting oder uh, in, in mail contact Wenn nach diesen Gesprächen immer noch Zweifel an den Produktionsbedingungen bestehen können die Bezirke beschließen ein externes Audit durchzuführen in 2011, uh, we did uh, approximately follow-ups on uh, 40 suppliers in different areas, surgical instruments, textiles, etc. We also decided to go on and to do two audits uh, at two suppliers' uh, production sites. I think the, the, the important thing here is that we're doing this all together. The 21 county councils are working together, which is Together, we share the information. Barcelona Bremen die Niederlande und die schwedischen Bezirke nutzen unterschiedliche Verfahren um die Einhaltung sozialer Standards in ihrer Beschaffung zu überprüfen Ziel ist es, die Bedingungen für Arbeiterinnen und Arbeiter entlang der Lieferkette zu verbessern. Kinderarbeit und ausbeuterische Arbeitsverhältnisse werden nicht über Nacht verschwinden. Aber indem die öffentliche Hand soziale Standards setzt und deren Einhaltung kontrolliert, kann sie ihre Marktmacht einsetzen, um nachhaltige Veränderungen zu erzielen. Wir können ja nicht heute sagen, wir machen es nicht, weil wir in 20 Jahren immer noch nicht so weit sind. In 20 Jahren fragen wir uns dann, warum sind wir es nicht angegangen, dann wären wir schon ein Stück weiter.